Sehen wir uns zu Beginn die Programmoberfläche von Scratch ein wenig an. Sie ist relativ einfach und übersichtlich aufgebaut. In der Menüleiste hier oben finden wir den Link zur Scratch Website, daneben das Globus-Symbol mit der Sprachauswahl. Unter dem Menüpunkt Datei liegen in der Offline-Programmversion Befehle zum Starten öffnen und speichern von Programmen und auch zum veröffentlichen im Internet. Dies ist nach einer kostenlosen Registrierung auf der Scratch-Website mit der Eingabe des Benutzernamens und des Kennworts möglich. Wenn ich, so wie hier, in der Online-Programmversion angemeldet bin, hat das Menü Datei andere Befehle, da ich direkt auf meinen Benutzer-Online-Speicher genannt Meine Sachen zugreifen kann. Ich kann meine Programme aber auch auf meinen Computer herunterladen bzw. Programme von meinem Computer in den Projekteditor und unter Meine Sachen hochladen. Damit besteht immer die Verbindung zwischen Online- und Offline-Programmnutzung von Scratch 2.0. Über das Menü Bearbeiten können wir das Löschen eines Befehls rückgängig machen, die Bühnengröße verändern bzw. den Turbo-Modus aktivieren, der einen beschleunigten Programmablauf ermöglicht. Das Anklicken von Tipps blendet an der rechten Seite ein wertvolles Dialogfenster ein, in dem Erklärungen zum Aufbau von Scratch, Kurzanleitungen zu Problemlösungen und Beispielskripten sowie Hilfestellung zu den einzelnen Scratch-Blöcken unseren Programmierbausteinen zu finden sind. Mit einem Klick auf Tipps oben im Dialogfenster kommen wir wieder zur Hauptnavigation im Dialogfenster zurück. Ein Klick auf X blendet das Dialogfenster nach rechts aus. Ein Klick auf das Fragezeichen blendet es wieder ein. In der Mitte der Menüleiste oben befinden sich fünf Schaltflächen. Mit der Stempelschaltfläche können wir Objekte aus Sprites in der Bühne duplizieren. Einfach per Mausklick. beziehungsweise im Skriptbereich sind auch Skripte duplizierbar. Mit der Schere-Schaltfläche können Objekte oder Skripte wieder gelöscht werden. Mit den Vergrößern und Verkleinern-Schaltflächen kann ich Objekte innerhalb der Bühne mit jedem Mausklick vergrößern, bzw. verkleinern. Mit der Fragezeichen-Schaltfläche, genannt Blockhilfe, blende ich beim Mausklick auf einen Programmierblock die zugeordnete Hilfe des Tippfensters ein. In der Online-Programmversion sehen wir ganz rechts in der Menüleiste die Schaltfläche Anmelden, sofern ich nicht angemeldet bin. Oder nach Anmeldung den eigenen Benutzernamen. Hier habe ich Zugriff auf meine Benutzerdaten und Projekte und kann mich ordnungsgemäß vom aktuellen Zugriff auf meinen Scratch-Account abmelden. Mit der Schaltfläche veröffentlichen wird das Projekt im Internet veröffentlicht und es wird die Projektseite eingeblendet in der ich Projektinfos und Projekteinstellungen eingeben kann. Mit einem Klick auf Schau hinein komme ich wieder zurück zum Projekteditor. Diese Projektseite rufe ich auch über den Klick auf Zeige Projektseite auf.